Wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen Entspannung benötigen, finden Sie in dieser Sitzung vielleicht eine schnelle Möglichkeit, in Zustände zu kommen, die Sie von selbst eventuell nicht so ohne weiteres erreichen können. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer kostenlosen Entspannungsübung-Prognosesitzung mit Ihnen, Janel, auf meinem YouTube-Kanal. Ich bitte diese Entspannungshypnoseübung auf eine MP3 über meine Webseite, die in der Infobox angegeben ist an. Ich wünsche Ihnen eine sehr tiefe und wohltuende Entspannungssitzung, die einer realen Sitzung sehr nahe kommt. Verwenden Sie diese Entspannungssitzung, wenn Sie genug Zeit haben und dazu sich bequem machen können. Sie können dabei bequem sitzen oder liegen. Richten Sie sich so dazu ein, dass Sie wohlfühlen und sich auf die Entspannung einlassen. Hören Sie diese Aufnahmen bitte nicht während des Autofahrens oder während der Tätigkeit, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Nutzen Sie diese Entspannungssitzung nur dann, wenn Sie keine Gegenanzeigen haben bei den Erkrankungen, die gegen eine Hypnose oder eine hypnotische Tiefenentspannung sprechen. Falls Sie sich in einer laufenden psychotherapeutischen Behandlung oder einer ärztlichen Behandlung umfassender körperlicher oder psychischer Probleme befinden, besprechen Sie bitte vor Verwendung dieser Entspannungsübungssitzung mit Ihrem Arzt oder Therapeuten, ob dieser einverstanden ist. Diese Anwendung ist so konzipiert, dass Sie selbst entscheiden, ob Sie am Ende wieder aufwachen oder in einen Schlaf übergehen möchten. So können Sie sich sowohl entspannen während des Tages als auch zum Einschlafen nutzen. Wenn Sie zum Schluss zu einem bestimmten Zeitpunkt wach sein möchten, dann stellen Sie sich bitte einfach einen Wecker an. Sie werden durch das Wegsignal ganz normal wieder wach werden und benötigen keine weiteren Hilfe. Achten Sie bitte darauf, dass Sie im Anschluss an der Sitzung richtig wach und fit sind, wenn Sie sich in den Aufgaben zuwenden die ihre Konzentration erfordern. Sie können sich hierfür strecken, ein paar Schritte gehen, einen Schluck kaltes Wasser zu sich nehmen und alles anderes tun, was man sonst nach einem entspannten Mittagsschlaf macht. Ich werde Sie nun gleich während der Sitzung mit Du ansprechen, weil das Unterbewusstsein, das du erfahrungsgemäß, deutlich besser verarbeiten kann, Um diese Entspannungshypnosesitzung optimal genießen zu können, beachten Sie bitte folgenden Hinweise. Nehmen Sie eine angenehme Position ein, in der Entspannung möglich ist.